Es gibt Dinge an Ihrem Partner, die Ihnen nicht gut tun. Es gibt Dinge an Ihrem Partner, die Ihnen sehr gut tun. Vielleicht ist das Erste ein kleiner Makel an der Gabe des Schicksals, das Ihnen das Zweite geschenkt hat. Bevor Sie jetzt sagen, mir hat das Schicksal nur den ersten Satz gegeben, überprüfen Sie bitte genau, ob nicht doch auch das Gute vom Schicksal mitgeliefert wurde. Denn sonst müssten Sie logischerweise entscheiden, sich von der und guten Lieferung des Schicksals zu trennen.